Nichts, was hier passiert, ist wichtig in der echten Welt. Hey, ist das gut oder scheiße? Das soll auf meiner Beerdigung laufen. Rück auf den Boden! Geh zurück ins Klassenzimmer! Sind da draußen noch mehr Leute? Ich weiß, dass du in der Nähe bist. Willst du, dass noch mehr Leute sterben? Los!